Mach es einfach. Ich sage dem Hamsterrad Tschüss. Eine Variante für den Ausstieg aus dem Hamsterrad. Stelle dir vor, du willst auch im geistigen Zeitalter materielle Reichtümer. Wenn du aber ein reichtum programme in dir hast, wird es kritisch. Eine Übung. Stell dir folgendes vor. Ein Rolls-Royce mit Chauffeur fährt vor ein nobles Hotel vor. Ein sehr gut gekleideter Mann oder Frau steigt aus dem Schlitten aus. Was sind deine Assoziationen? Teile sie mir im Chat, schreib sie mir unter die Beschreibung. Wenn du lauter so einen Scheiß dachtest, wie Ausbeuter, Sklaventreiber, Neureicher, dann sage ich, ich dachte du willst reich werden. Wenn das die Vorstellungen von reichen Leuten sind, was willst du in der Kategorie? Du gehörst hier gar nicht hin. Wir haben viele antireiche programme die Reiche sind fies und so weiter. Ich stelle mich später in meinem Video vor, ich sage es dir einfach nur, dass du mit deiner Denke auf der Basis vom Gesetz der Anziehungskraft ziehst permanent das an, was du denkst, fortlaufend. Das macht einen Konflikt, wenn du auf einer Brückenseite stehst, willst aber auf die andere Seite, redest sie die reiche Seite, auf die du willst, aber gleichzeitig schlecht oder nicht entstrebenswert. Wieso lässt du nicht mal hinter dir diese Denkweise? Weil du das denkst, wie deine Umgebung denkt oder aber du wärst gern frei, dir fehlt nun das Geld dafür. Du bist nicht frei, wärst aber gern frei, wenn nicht das Hamsterrad wäre. Das Problem ist, nicht zu wissen, wo deine eigene Reise hingehen sollte. Ohne ein konkretes Ziel wirst du niemals aussteigen können. Wohin willst du? Wie du dein Ziel finden kannst, kostenlos. Für dich ist dieses Video vom Vorteil. Und wer kann davon profitieren? Jeder, der den hamsterrad verlassen möchte das erste die erste regel ist richtiges ziel formulieren jeder hält die eigene chance in der hand aus dem hamsterrad oder an seiner realität auszusteigen man muss die realität erkennen um zu ändern ein beispiel von einem ziellosen abmühen und kein reichtum aufbauen Wer kennt Leute, die sich selbstständig gemacht haben, in drei Jahren voll aufgedreht, Umsätze gemacht, bis sie irgendeinen Scheiß gebaut haben, irgendein Hindernis nicht überwunden haben und haben alles wieder hingeschmissen. Aus einem einfachen Grund, sie hatten keinen Ziel. Dass sie selbstständig zu werden, ist kein wirkliches Ziel. Das ist nur ein Instrument, um reichtum zu erlangen und diesen menschen fehlte das programm zum reich werden richtiges ziel formulieren was ich meine ist eigenes ziel aus eigener vision nicht von der umgebung vorgegeben nicht aus den medien sondern allein deinen traum denn wenn du nicht deine vision liebst dann verwirklichst du automatisch die vision andere eine dritte variante gibt es nicht deshalb auch mit einem haufen geld ist nicht das ziel erreicht das ziel ist zum beispiel in zehn jahren eine million euro zu besitzen weil damit kann ich finanziell frei sein oder eine andere summe Und dieser schritt ist kostenlos du Erlaubst dir Zeit dafür zu nehmen und in dein Inneres zu hören und dein Ziel zu formulieren und aufzuschreiben. Plane dein Leben. Die einmalige Investition ist lohnenswert. Danach richten sich alle dafür notwendigen Gewohnheiten wie von selbst aus. Das ist der erste aktive Schritt aus dem Hamsterrad. Ob das ein Ferrari sein muss oder Goldunzen sein müssen. Das Beispiel mit den Bildern steht nur zum Visualisieren da. Schreibe unbedingt dein Ziel auf. Und stell es dir mit Hilfe von Visualisierungsprozessen alles ganz genau vor. Darin ist eine unverzichtbare, eine unsichtbare Kraft, die dich zu deinem Ziel auf jeden Fall bringt. Nutze die Kraft deiner Gedanken und sende richtigen Frequenzen aus. Denken sie, dass sie können. Runderburn in The Secret. Jeder visualisiert, ob er das weiß oder nicht. Visualisierung ist das große Geheimnis des Erfolgs. Die bewusste Nutzung dieser großen Macht Zieht euch stark vervielfachte Ressourcen an. Investiert eure Weisheit und ermöglicht es euch. Vorteile zu nutzen, die ihr früher nicht erkannt habt. Genevieve während. Sie wird ebenfalls in The Secret zitiert. Dein Ziel wirkt wie ein Wegweiser für dein Gehirn. Wie kann ich mir das leisten? Eine aktivierende Frage darüber, Robert Kiyosaki im Riedstedt vor Dead Buch schreibt. Hast du bereits die Visualisierungen für die Ziele angewendet? Schreiben wir doch das in die Kommentare, ob du sie schon nutzt oder noch nie davon gehört hast. Prüfe deine Formulierungen, die du aufgeschrieben hast für dich. Hier können viele Pannen geben aufgrund der Formulierungen. Zum Beispiel: Ich will ableben. Es ist kein Ziel, es ist falsch aufgeschrieben Ein Ziel. Die Folge vom Abnehmen, Abnehmen und Abnehmen ist falsch, bis du irgendwann nicht mehr da bist. Dazu müsstest du immer wieder zunehmen, damit du abnimmst. Lerne positiv zu formulieren und keine negativen Anweisungen wie ich trinke kein Bier den ganzen Abend. Du denkst die ganze Zeit daran und befasst dich damit fortwährend an dem Abend. Negative Anweisungen bewirkt genau das Gegenteil als das, was wir erzielen wollen. Wie ist das Richtige? Was ist das Richtige? Positive Formulierungen schärfen das Bewusstsein. Sie lösen einen Magnet für Reichtumsziele. Du kannst das in meiner Facebook-Gruppe lernen. Ein Beispiel zum Veranschaulichen. Ich will abnehmen, die falsche Formulierung. Das ist Verwechslung des Weges mit dem Ziel. Hier ist die Gewichtszahl, ist das Ziel. Mein Ziel ist 65 Kilo zu gehen. Jede Formulierung ist zum Scheitern verurteilt, die endet mit Wollen, Möchte, Wünsche, Hätte, Gerne. So wirst du das Ziel nicht erreichen, denn der Gedanke muss abgeschlossen sein und eine bereits bewerkstelligte Tatsache enthalten. Formuliere die Gedanken in der Gegenwart.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 Er schreibt seine Masterarbeit. Er möchte nach dem Studium endlich viel Geld verdienen und ein Teil davon mit Rendite anlegen, so wie jetzt. Er hat für sich entdeckt, wie einfach und entspannt es ist, ein kleines Vermögen aufzubauen, weil er das konsequent jetzt schon macht. Kleingeldanlagen. Sie können für ein kleines Portfolio jederzeit beginnen. Bevor die Hebelkraft wie das Geld selbst arbeitet, entdeckt hatte, lernte er, dass Geld Energie ist. Es geht auch smart statt hart. Denken mit Rendite. Das ist die Karina. Sie ist unzufrieden in ihrem jetzigen Job. Will einen besseren, der zufriedenere macht. Dafür müsste sie zuerst in Erfahrung bringen, wie groß ist ihr finanzielles Polster, wenn sie aus dem Hamsterrad aussteigt. Kann sie sich Zeit lassen, eine neue Stelle zu finden? Geldreserven sind in Geldanlagen investiert. Das ist Sina. Sie hat vor kurzem die Begeisterung der Freundinnen über eigenes Pantoffelportfolio mit angehört. Und hat einen mobilen Broker zugelegt. Von überall mit Smartphone kann sie jetzt Aktien und ETFs handeln. Aber das war ein langer Prozess bevor sie das endlich umgesetzt hatte. Da sie ihre Geldkenntnisse nicht ausreichend gewichtet hatte, wurden die ersten Schritte zu einer Herausforderung. Sie hat ihre Geldströme geordnet und danach den Schritt zum Geldanlegen gewagt. Das bin ich. Mein Name ist Ina Janel. Ich bin aktive Investoren- in Aktien und ETFs. Ich habe gestartet den Weg mit 50 Euro, dann später habe ich eine Anlagesumme in die Aktien von 4.000 Euro eingelegt und in einem Jahr, in dem ersten Jahr, habe ich eine Rendite von über 24 Prozent und das ist ein Durchschnittswert von Portfolio. Es waren sehr unterschiedliche ähm, Renditeprozente, auch bis zu 70 Prozent die höchste Rendite von einem Wert gewesen und ich habe in einem Jahr eine Renditensumme von 960 Euro verdient. Meine Regel ist verliere kein Geld. Der Satz ist bekannt ähm, von seinem Autor Warren Buffett und mir liegt einfach gut in der Hand die richtigen Aktienwerte aufzusuchen und nämlich genau das ohne Geld zu verlieren, zu investieren. Regel 2. Praxisleben. Es genügt nicht zu lesen und zu schauen. Man muss das in die Handlung umsetzen. Geldmagnet installieren und nutzen. Das erzähle ich dir in meiner Facebook-Gruppe, wenn du eintrittst, was damit gemeint ist und wie das geht. Bill Gates hatte mal gesagt, Viele Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können, und unterschätzen, weil sie in zehn Jahren, was sie in zehn Jahren schaffen. Geldstrategie und wie beginnen zu investieren: Es sind zwei Videos, die ich dir hier vorstellen möchte. Gehe auf meinen YouTube-Kanal, schau dir das Beginn zu investieren und. Schau dir Geldstrategie mit den Geldtöpfen, worum es geht. Und wenn dich das Thema interessiert und du für dich umsetzen möchtest und in Geld investieren in Aktien, um finanzielles Polster aufzubauen, dann trete in meine Facebook-Gruppe ein und sei in einer aktiven Community, in den Arbeitsprozessen, in dem Austausch, auch für dich, für dein erfolgreiches Anliegen. Hm. Wann ist man reich? Du bist dann reich, wenn du einen ganzen Monat an freien Tagen eingesammelt hast. Das bringen die Reichen ihren Kindern bei. Verlasse dein Hamsterrad mit einem gut formulierten konkreten Ziel und Kenntnissen über deine Finanzen. Das Geld hilft dir in jedem Problem und dafür musst du lernen, es richtig zu behalten. Wir sagen sparen dazu. Verwandeln dein Einkommen, passives Einkommen, und Vermögen, indem du smart statt hart Geld für dich arbeiten lässt. Darum geht es auf meinem YouTube-Kanal, meinem Instagram-Account und in meine Facebook-Gruppe. Es ist kein Wunder, zu lernen, wie du dir den Ausstieg aus dem Hamsterrad leisten kannst. Viele Leute denken, dass Sparen das Wichtigste ist, um reich zu werden. Das ist zwar gut, aber besser ist das, Geld klug anzulegen. Du brauchst dafür ein richtiges Mindset, also deine Denkweise über Geld. Es wäre ganz gut, sie zu überprüfen, das und das kannst du auch in der FB-Gruppe machen. Geldglaubenssätze optimieren. Mein YouTube-Kanal stelle ich hier vor. Das heißt Management Cashflow. Und es beginnt schon für Kleingeldanleger mit Geldstrategien. Mach es einfach. Kiss. Es ist nicht einfach, eine unkomplizierte Idee zu erklären, weil Erwachsene bereits auf eine bestimmte Art und Weise ausgebildet worden. Die Schwierigkeit besteht darin, von den Erwachsenen zu verlangen, das bereits Gelernte abzulegen. Ein intelligenter Erwachsener empfindet es oft als erniedrigend, so einfache Definitionen zu lernen. Das schrieb Robert Kiyosaki in seinem Buch Riet Dad Poor Dad. Kiss-Prinzip kommt aus USA, kippt in simple and stupid zu Deutsch, mach es einfach. Ich habe eine Homework, Work, eine Hausaufgabe für dich. Schreibe deine häufigsten negativen Gedanken über Geld. Am besten gleich in ein Notizbuch. Schaff dir einen an. Zeichne Banknoten, Aktien, Gold oder Klebebilder, wenn du nicht zeichnen kannst. Gezeichnet wäre vorteilhafter, wäre viel besser auch für Kinesiologie, für Verinnerlichen. Dein Notizbuch er sollte eine ausreichende Menge darstellen, also richtige Stapelgeld. Falls du Schulden begleichen musst, muss genug davon ähm, gezeichnet sein. Und komme in meine Facebook-Gruppe und programmiere dich weiter auf die Fühle. Setze die Schritte um, so wird es dir nach und nach gelingen, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Zum Ende möchte ich dir noch fünf Tipps. Mitgeben. Für erfolgreichen Ausstieg aus dem Hamsterrad musst du als erstes plane deine Schritte, täglich 15 Minuten etwas Neues über das Geld zu lernen, als eine gute Gewohnheit zu positionieren. Zweitens, kenne deine Kosten, denn den Rest kannst du sofort investieren. Drittens, Lerne die Hebelwirkung der Börse. Lerne, was Vermögen ist und was Verbindlichkeiten sind. Viertens, setze dir ein konkretes Geldziel in Zahlen. Und fünftens, mache dein Homework sofort in den nächsten 72 Stunden. Darin ist Kraft und Wirkung für dein Erfolg. Mein Name ist Ina Jane. Madame Schaufel ist meine Facebook-Gruppe. Wenn du kostenlose Unterstützung wünschst, komme in die Gruppe Madame Schaufel und programmiere dich auf Reichtum und damit kannst du leichter Tschüss dem Hamsterrad sagen. Nächste Woche in der Gruppe Madame Schaufel Programmiert auf Reichtum gibt es ein Workshop zum Thema Geldmagnet installieren. Sei dabei, trete ein, es ist kostenlos und werde ein aktives Mitglied in der Gruppe, werde ein aktiver Mensch in deinen Finanzen. Und ich werde mich freuen, wenn du kommentierst, wenn du fragst, poste in die Gruppe deine Hausaufgabe, wenn du mutig bist, sobald du sie fertig gemacht hast. Denke an positive Formulierung von deinem Ziel. Vielleicht schaffst du Videos auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Abonniere gleich meinen YouTube-Kanal, damit du auch neue Beiträge nicht verpasst und schau dir alle kostenlosen Videos zum Thema Geld. Wenn du meinen Mobilen-Broker installieren wünschst, um ihn kostenlos auszuprobieren, auch die Nutzung ist kostenlos, findest du den Link in der Beschreibung. Ich nutze Trade Republic App und die Bedienungssprache ist auf deutsch das ist ganz wichtig ich habe ein video zum beispiel zu der installation von der app auf meinem youtube-kanal ähm, ich setze sie in der beschreibung den link und disclaimer dazu an der stelle meine präsentation enthält keine empfehlungen zum wettpapierkauf es handelt sich hier um teilen der persönlichen erfahrungen ja ich Wünsche mir, dich in meine Facebook-Gruppe begrüßen zu dürfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Teile meinen Beitrag mit jemandem, der das brauchen könnte. Schreib mir in die Kommentare. Und werde reich. Bis demnächst.